Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Evelina Schuh. Und zwar, ich werde heute mit euch Flummis machen. Woo! Das habe ich von meiner Lieblingstante bekommen. Sie hat mir zum Geburtstag so ein Flomi-Set geschenkt. Da kann man 20 St Stück machen. Hier steht auch schon Flummi Power. Stelle 20 kunterbunte Powerbälle her. Also hier kann man 20 Stück machen und... Hier sind halt alle Farben. Hier sieht man alle Farben. Dann gibt es verschiedene Formen. Hier eins, zwei und drei. Und das Allersüßste und Lustigste ist, die Bälle können auch Augen bekommen. Ich freue mich, wie es aussehen wird. Oh, und jetzt werde ich mir sagen, wir werden anfangen. Aber erstmal müssen wir alles raus Ich muss jetzt die Anleitung vorlesen. Wir müssen schlau lesen. Aber das brauche ich gar nicht. Hier sind weibliche und hier sind männliche Augen. Mit Schminke, ohne Schminke. Okay. So, hier ist jetzt alles. Wir haben alles vorbereitet. Hier sind die ganzen Farben. Das sind zwei Farben, die in Dunkel leuchten. Deswegen will ich mit den sehr, sehr sparsam sein. Damit die, also damit sich mit den vier machen kann. Dann haben wir hier zwei Becher. Hier haben wir Formen. Hier haben wir solche Wackelaugen. Und dann haben wir hier noch einmal eine Petrischale. Und bevor wir anfangen, können wir auch mal gucken, ob wirklich diese Farbe leuchtet. Ich mache mal Licht aus. Wow nicht nur eine Farbe leuchtet, sondern auch zwei andere. Und zwar, ich habe mir gemerkt, gelb leuchtet, dann dieses helle Pink und das ganz helle Blau. Und dann würde ich mal sagen, wir fangen jetzt an mit einem Flummi. Und als allererste aller Form würde ich mal ganz normale nehmen. Die ist ganz leicht zum dran machen. jetzt suche ich mir welche Farben aus und äh, ich habe mir schon überlegt welche Farben ich nehmen will und was ich machen will. Ich will eine Erde machen, also dafür brauche ich Grün und Blau, denn die Erde ist ja Grün und Blau. So, fangen äh, wir jetzt mit Blau an. Ich mache hier so eine kleine Reintun. so ein bisschen klopfen. klop klop wer ist da? Dann nehmen wir Grün. Übrigens, Leute, meine Lieblingsfarbe ist Blau. Ich finde, Blau ist eine sehr schöne Farbe. Jetzt geht wieder Blau dran an die Reihe. Jetzt nehmen wir unsere Becher und jetzt müssen wir da einfach nur noch Wasser reinfüllen. Zwölf Sekunden später. So, ich habe jetzt das Wasser geholt und das muss warm sein. Wieso es warm sein muss? Damit das Granulat sich gut verklebt, braucht man warmes Wasser. Und für fünf Minuten muss es ins Wasser. So, ich stelle das. Mit. Okay, wir haben mich in Hand. So, ich habe jetzt einmal gestellt und ja. Hier, da stand auch in der Anleitung, dass man das so ein bisschen bewegen muss. Und das lassen wir jetzt für fünf Minuten stehen. Eine Ewigkeit später. Oh, der Weg klingelt. So, fünf Minuten sind jetzt um und jetzt holen wir unser Flummi raus und lassen den drei Minuten ruhen. Äh. So, die drei Minuten sind jetzt um und jetzt holen wir mal oh, unser Flummi raus. Wow. Oh. Und wie geht der jetzt raus? Eine Frage. Bitte. So, so, sieht jetzt die kleine Welt aus. Ich finde, die sieht richtig schön aus. Ich will, ich will sehen, wie es aussieht, wenn da welche Wackelaugen sind. So sieht jetzt die Erde aus. Die sieht voll süß aus. Das ist jetzt unser erster Flumi. Jetzt mache ich mal ein Flumi in so eine Form. Aber jetzt will ich das mal mit einem leuchtenden Granulat machen. Ich weiß nicht, ob ich nur leuchten will, aber nee. Ich will noch so ein Pink nehmen. Und. Ich will wieder nur zwei Farben. Oder drei. Ich nehme diese drei Farben. Einmal orange, einmal pink und einmal so ein leuchtendes Gelb. Und ich will mit Neongelb anfangen. Und jetzt mache ich es ganz vorsichtig auf. So, und jetzt legen wir los. Jetzt orange. Und jetzt, so, jetzt habe ich wieder warmes Wasser. Und jetzt legen wir es rein. Hier ist wieder mein Timer. Und in drei. Oh, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Es hat so eine Form wie bei einer Muschel. Und eine Muschel, sie geht ins Wasser. 3, 2, 1. Dann sehen wir auf uns. In fünf. Minuten. Bis gleich. So, fünf Minuten sind jetzt vergangen. Und jetzt holen wir das raus. So, so jetzt stelle ich mal den Timer auf drei Minuten. Und wir haben jetzt hier noch unsere kleine Welt. Und ich glaube, sie kann schon springen, die Welt. Versuchen wir es mal. So, jetzt sind wir hier im Flur. Und jetzt lassen wir einfach mal den Flummi springen. Der springt richtig, richtig gut. Lassen. Mach mal. Sein oh. Augen, der hat sich verletzt. Da hat sich wehgetan. Alles noch okay? Sein Ongel geht nicht mehr ran. Los. Also sie mag viel mehr Haargummis als das. Ja, durch kleine Vase. Ah, auf jeden Fall, es geht nicht mehr wann er ist verletzt. Oh, ist dran. Yay, wir haben es noch geschafft. Und jetzt gehen wir mal gucken, wie der andere geworden ist. So, jetzt gucken wir mal, wie der hier geworden ist. Vielleicht ist er auf der anderen Seite voll, eine andere Farbe noch. So, hier ist jetzt unser Flummi. Hier ist sehr, sehr wenig von Gelb und fast gar nichts von Pink. Und ja, so sieht er aus. Aber Augen werde ich dieses Mal nicht dazugeben, weil sonst passiert noch so ein Unfall wie bei, bei der Welt. Und jetzt testen wir es mal aus. So, hier ist jetzt unser Flummi, und den werden wir jetzt testen. erstmal leicht. Gut und jetzt ein bisschen stärker. Aber ich finde der ist leiser als der andere wegen den Augen, aber der ist auch richtig cool. Also den gebe ich 10 von 10 und der Welt auch natürlich 10 von 10. So Leute, ich habe hier gerade noch mal entdeckt, dass man hier noch was total anderes machen kann. Zum Beispiel, dass man hier ein Monster machen kann. Ich will auch sowas machen, nur ich will eine Herzform haben. Also ich habe mir einmal schon mal Pink genommen und ich will noch Lila dazu nehmen. Weil ich finde, Pink und Lila sieht richtig schön aus. Und dann braucht man hier noch so ein Band, damit es so, also damit man es irgendwo anhängen kann. Zum Beispiel zum Schlüssel oder an eine Tür. Okay, wir fangen jetzt mal an. Und zwar erstmal müssen wir das aufmachen. Kannst du mir mal die geben? Danke schön. Hm, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Dann wird es ein großes Herz. Ist ja nicht schlimm. So, hier ist jetzt das Herz. So sieht es aus. Und jetzt kommt das Aller, Allerschwierigste, glaube ich. Und zwar müssen wir Wasser jetzt damit befüllen. Und ich habe richtig Angst, dass diese Schönheit kaputt geht. Aber okay, wir versuchen das. Okay. Hm. Oh, ich habe Angst. Aber okay. So sieht das jetzt aus. Ich finde, pink sieht man am meisten, aber nicht mal gelb sieht man. Oh mein Gott. Aber... <lacht> aber ja, gelb ist ja auch eine sehr, sehr, sehr, sehr helle Farbe. Schaut euch die mal an, wie hell sie ist. Deswegen sieht man die auch kaum, aber nicht schlimm. Jetzt muss man... Ich mal wieder fünf Minuten warte und wir sehen uns in fünf Minuten. So sieht jetzt das Ergebnis aus. Ich finde, es ist richtig, richtig schön geworden. Was meint ihr? Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einen großen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr die ersten seid, die meine Videos gucken. Tschüss, bis zum nächsten Video.